Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir der Magazin TV. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich mir ein neues Projekt vorstellen. Wir erinnern uns noch vor zwei Jahren noch den Rebels Zug. Wir haben ihn besonders in Wiesbaden, Horb und auch teilweise in Darmstadt häufig gesehen. Der war vor zwei Jahren in einer Traktion von DB und DB und Rewe und Fairway. Ich kann es Und wir haben in bin Das wäre eigentlich ein recht gutes Projekt und... Oh ja. Heute präsentiert ich euch ein weiteres Projekt von DB und REWE. Und zwar kümmern wir uns den REWE-Bus. Der Rebus ist ein Nachträger von Zug und ist ein Supermarkt im Bus. Ist ein über 800 Produkte. Ist ein mit ein ein in diesem Video zeige ich euch mal die Folgen für den Rebus, so und so. Dann viel Spaß im Video und wir legen los. Oh, das sind wir. Hier ist der Rebus, Rewe der Rewe-Einkaufsbus. muss leider noch viel nachfließen, auch so. Kann ich nicht freut hier ist viel los versuchen. Also, ich mach gleich noch eine Aufnahme von innen. Also. Der wird uns, wenn es so gut, gut ging, erstmal mal ziehen. Paar Wochen sein und jetzt kriegt man ganz wenn es auch gewinnt wird, kann es auch ein paar Jahre sein. Hier sein. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und so. Oder ausreicht es auch das mal. Na gut, hier draußen Obst und so, die wilde Blumen und so. Der ist kleiner als der Ehe-Zug, aber ja. Du kannst alles hier kriegen, was, was das Erd für Gerdt ist. Ja. So. so, und das war's. Das ist eigentlich klein, aber fein. So, und jetzt kommt es zu meiner Meinung. Ich finde diesen Rebus hier ja, auch ein klassisches Projekt von DB und Rewe gemacht. Wieder anfangen, Nachteil von Rebzug, der uns na gut war guten Anfang. Wie ich so mitbekommen habe, war der Anfangs der Nachteil, also äh, Rebzug, der Nachteil, hat, dass er nicht so überall stehen könnte als Rebus. Also, da muss kann, der Zug kann ja nicht ganz halt Bahnhöfe, so das Gleis blockieren. Das ist ein Problem halt. Da ist irgendwas mit Rebus der Vorteil, weil er eigentlich fast überall stehen könnte. Zu. Der Rebus ist auch meine Meinung, dass der nur 800 Produkte hat. Das ist eigentlich ein kleines Bus. Wenn du meinen Bus ist eigentlich sehr groß eigentlich richtig gut ist. Oh, ich finde es top. Das soll uns äh, erstmal das Projekt bis, bis zwei Jahre, mindestens bis zwei Jahre gehen. Mit Glück kann es auch, auch richtig gut ist, läuft, kann es auch verlängert sein. Oh. Das, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne auf meinen anderen Kanal und bei Gamio vorbei. Schaut auch bei Werners Suchbetrachter ja, Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao ciao.